Das Du <lacht> wenn du da stehst, bist du doof? Um. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Factions mit Tricks. Hallo. Hi. Wir haben uns mal eine Faction rausgesucht, die wir raiden können. Es dauert halt ewig, irgendwie, ne? Es gibt einfach ja. gar keine Faction mehr, die man so richtig raiden kann. Die meisten Factions sind einfach so Raid. Hab wir haben einfach wirklich schon versucht, keine Ahnung, Äh, ja. ne, mindestens eine Viertelstunde oder 20 Minuten, die einfach zu raiden. Ja. Wolltest du dich jetzt reinspringen? Ja, von hier mache ich das. Hier. So, oh, ich würde... was mit... ist denn hier drin? Was ist denn hier drin? Gar nichts war Ach, da die drin. haben so einen so kleinen Bunker. Nein, oben. Hä? Ganz oben. Ah, alles klar. Ganz oben. Ja, ich wollte vielleicht auch noch mit. Ja. Hast du nix zum stacken Äh, ja, wie denn? <lacht> <Ja>. <lacht> Gott, warte, ich werf dir Holz runter. Du machst dir Leitern. Okay. Ist es gut? Ja. Dann mach ich eine. Okay, ich droppe dir die. So, so, so. Ah, ja, du brauchst wieder Müll, dich zu schmeißen. Welchen Müll? <lacht> Welchen Müll? Okay, hier. Da fragt man, was das Ey, wenn jetzt äh, Dings sich schon reingebackt hat mit einer Pearl, dann muss ich ihn umbringen. Ne? Tut mir leid. Dann können sie auch einfach ganz leicht wie oder so. Nein, ich meine jetzt Dings hier, auch ein Junior, weil ich würde gerne auch mal was mhm. machen, weil wir wollten ja jetzt gerne mal was aufnehmen. Wenn der sich jetzt da reinbuggt schon. Und Ender Pearl Back ist nicht verboten im Du bist doch ein Profi. Oh, ich kann gleich hier haben, Benimm dich. Kuchen. Ey, die hab ich überhaupt nicht. Kannst du veräppeln? Haben die was? Ich hab's ja extra berechnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. rüber und gucken. Ey, äh, ja. <lacht> Hashtag? Irgendwann wenn ich Facecam habe, werde ich unter jeder der Facecam einfach schreiben wer befreundet ist. Okay, stehen. das war's wohl nicht Wie weit schieß ich, weiß, ich weiß schießen. Wenn ich das mache, dann... Weit schieß ich okay. Hat Ronka auch gemacht <lacht> Reicht das so? Ja, ja, das, das ist super, das ist super, das ist super Ja, wo, ich das weiß nicht gar... ich lande genau ungefähr so in der Mitte Ja, dann mehr also, Einfach ein, ein, ein weiter schießen 3 ja. 4 Einfach äh, weiter schießen War krass. zu weit, war... Nein, das ist zu weit vorne. Okay, dann machen wir so. Oder mach oder mach weiter vorne. So? Cool. Wo, wo dann... Der Scheiß leckt wieder, der Server. Ja. Das ist das auch gut? Das ja, ja, das ist, das ist auch gut. Ja, ja, mach so. Dann machen wir ich, mach ich einfach mal damit viermal, ja? Ja, das sind jetzt zwei von vier. Ja, das machen wir mal das lecker, le. machen wir noch weiter. Ja ho. Ja, Schon wieder! Ey Junge, ich krieg sogar noch einen Strike auf das Video wahrscheinlich, wenn ich das nicht alles rausschneide. Guck mal, das nervt ja, mich schon wieder sowas. Schön, dass er schreibt, ich bin drin. Ja, er ist einfach drin. Ist... Leute, was... Junge, schon wieder eine Beleidigung. Ist es dein Erzkuchen? Ist es dein? Warte, <lacht> mich einfach Junge, wenn du da stehst, bist du doof. Du musst auch weggehen. Ja, ich wollte gucken, wie viel das ist. Junge! Ich hatte noch 10 Herzen! Du hast mir aber alles weggesprengt! Ist es jetzt offen schon? Ja, es ist offen, du kannst rein. Du hast mir einfach komplett weggesprengt. Kuchen, was machst du für Sachen? Ja, okay. Dahinter ist das Ding. <lacht> muss wieder hoch. Weißt du, man braucht einen, der da oben drauf steht. Aber er wackt sich lieber rein. Und macht weiß ich was. Weißt du, hätte ich Stefan hier. Auf Stefan kann man zählen. der labert so viel Scheiße, aber trotzdem... der ist da. Er ist da. Aber er ist ja nicht mitgekommen. Wie viele leggy crystal hast du eigentlich? Legi. Ja, äh, Legendary Crystal. Oh mein Gott, äh, Leggy habe ich 7 im Moment. Es dauert noch bis wir 100 haben zum Grund. 100. Wir werden 100 das öffnen. Das reicht man. Das wurde sich gewünscht in den Kommentaren, also muss ich diesem Wunsch auch nachgehen. Mund. Was? Heizmund. Nee, das muss man echt machen. 100. Wir werden 100 schaffen. Wie 100 schaffen, sehe ich aus wie 66. Ja, wir werden es schaffen, wenn der Server schon closed ist, aber wir werden es irgendwann schaffen. <lacht> ja, ich, ich muss es aber auch auf. Okay, tschüss, Kufilein. Tschüss, schreiben wir noch. Kaufen wir einen Kuchen. Äh, äh schreiben wir später noch. Ja, wir können gerne noch Sachen schreiben. Uh. <lacht> <lacht> okay. Okay, ciao. Tschaui. Kannst du ihm sagen von mir? Bitte, bitte Perl kommen an. Oh ja, oh ja. Oh ja, das war perfekt. So. Ich werde jetzt hier permanent stehen, hier so. Jetzt einfach immer nur nachfüllen. Schießen. Jetzt noch viermal schießen. Eins. zwei, Drei. Okay, hier wollen wir noch einen hinterher. Falls er nochmal Stein ist. Oh mein Gott, wie fährt hat er gekauft? So, was nennt man denn Pay to Win. Ach du Scheiße. Er hat zu viel Geld. Er hat wirklich zu viel Geld. Bin ich drin? Easy, ich bin drin. Leute, ich habe leider alles in die Luft gesprengt, ich sehe. Äh, ja gut, Wie gesagt. So, dann müssen wir hier die Sachen ausholen. Repeater lasse ich einfach mal oben stehen. Ach schön. Ich würde ich sagen schön. Schöne Sachen auf jeden Fall. Was ist denn hier so alles? Tränke brauchen wir nicht so. Um. Opsie. Ja, Sand nehme ich mit. So, das nehmen wir mit. Okay, nee, nee. Wir hier, machen wir in die Kiste. Wir wollten ja nichts griffen eigentlich. Wir wollten eigentlich nur Sachen mitnehmen. Äh, ja, also. Oh ja, Sachen lassen die aber liegen. Keine Lust. Ja, okay, ich mach mal alles wieder. Bitte ich hier nicht alles muss. Ja, so, zack. Wenn ich nett bin, mach ich nochmal alle Tränke hier wieder rein. So, oh, alles wieder rein. als du es siehst, tut mir leid, dass ich hier deine Kisten gesprengt habe. oh Balken, die brauche ich nicht. Also, so gute Sachen gab es hier jetzt echt nicht. Also, ich habe jetzt ein Bow, eine Butchers Club, Mannpick, eine normale. Na ja gut, das war es dann auch. In Sachen. Stefan, mach den Helm weg! Äh, Digga, was ist das denn für ein checker Mann? Oh. Hä, ist hier jemand? Hä? So Minimi-Checker. Oh. <lacht> was hast du für ein Schwert, Mann? Das ist mein Lieblingsschwert. Soll ich, nicht... ich höher bauen? Schöne. Oh, die äh, heftige, weißt du doch. Was haben wir denn da den können, ob sie denn Ding hat? Ja, hier ist einer, oder? LOL, das wohl legendary! Als ob. Ich töte ich töte, ich töte ihn. Tötest du never, man. Der hat ein äh, Dings, ne? Oh mein Gott! Der hat voll changed an, Alter. Als ob? Kann, kann ich den ich töten? Sein. Ja, ich hab keine Chance gegen den, Mann. Ich bin full Leder. Okay, ich versuch's, ich versuch's, ja. Soll ich? Wo ist der? Hinter dir? Ich hab keine Chance, Mann. Wo ist der? Ich Ich, ich will ihn töten. Wo ist der ich denn? Ja, äh, ich bin tot. Nein. Boah, ich bin tot. Ich will nicht sterben, ne? Mit meinen Sachen. Ja, Wo ist drin. der denn? Wo ist der denn hingerannt? Bist du Nein, in den Wald? Ist der, pass auf. ist der in den Wald gerannt? Oh fuck. Oh fuck. Ja, ich muss raid machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's gesehen. Stell dir vor, er wäre K mit dem Legendary Stuff gewesen. Tschö Okay, jetzt wirklich Tschüss.